Damit herzlich Willkommen zu Kirby's Dreamland 2 Nachdem wir von einer Weile Kirby's Dreamland 1 und Kirby's Adventure durchgespielt haben, dachte ich mir jetzt frisch zum Neujahrsbeginn fangen wir mit Dreamland 2 an. Ähm, ja, das Spiel ist eigentlich auf dem Game Boy rausgekommen 1995, aber uns und in Japan schon Dezember 1994. Ähm, allerdings ist das hier einer ein ein der einzigen Spiele gefühlt, die ähm, besondere Farbe haben auf dem Super Game Boy. Das ist dieses, dieses, äh, Add-on für den Game, für den SNES, so rum. Und, äh, ich dachte, das spielen wir dann stattdessen. Sonst könnten wir auch auf schwarz-weiß spielen, aber... Ich meine, schaut euch schon an, wie schön sogar nur allein dieses Logo ist. Also, ich dachte mir auf jeden Fall, mit der Farbe machen wir nichts falsch. So, und hier ist das halt Filescreen. Was lustig ist, was man hier zeigen kann, ist, äh, dass Kirby einfach hier diese Bombe in den Mund nimmt und dann... Yeah. fangen wir aber mal direkt an Level 1, Grassland So, und hier sieht wir schon eine Neuerung und zwar hat man das auch schon ganz am Anfang des Videos in der Cutscene gesehen es gibt jetzt kleine Helferchen, zu denen ich auch noch gleich kommen werde aber erst wenn die Zeit dafür reif ist So, das hier ist eine Overworld ähnlich wie bei Kirby's Adventure aber ich kann euch jetzt schon sagen wenn man wenn man erstmal Kirby's Streamer gespielt hat und dann sofort Kirby's Streamer 2 dann ist das Spiel komplett anders für einen. So, es gibt neue Collectibles. Diese kleinen Sternchen da. Nein, das ist kein Numa, das ist ein kleines äh, Sternchen. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber... Die kann Kirby aufsammeln und wenn er genug davon hat... Tja, was wird denn noch passieren? Unten an der Leiste seht ihr, wie viele ich von denen schon insgesamt eingesammelt habe. Und, ähm... Ich kann euch jetzt schon sagen... Tschu, ja, wenn man zwei Gegner auf einmal einsammelt, dann passiert das. Oder mehrere Gegner, wie auch immer. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass es gibt keine wirklich 100% in dem Spiel Die Dinge die hier zu sammeln sind optional. Beziehungsweise ihr werdet gleich sehen, was die am Ende bringen, wenn man alle eingesammelt hat. Also man muss sich einsammeln und ich werde sie auch nicht alle einsammeln. Ich werde mich natürlich, natürlich Mühe geben, alle einzusammeln. Aber es ist kein Muss. Und hier haben wir eine Ability: in dem Fall den Schirm. Mit dem kann Kirby ja, schlagen und gleiten. Stimmt, habe ich vergessen zu sagen. Das ist ganz süß und immer schön alle Blöcke kaputt machen, ihr habt schon gerade gesehen, hier unten war ein Sternchen in einem Block versteckt Ja, Also soweit ich weiß, sind die Sternchen keine 100% und ich werde mich auch nicht darauf fokussieren, die zu sammeln. Wir wollen einfach nur casually das Spiel ein bisschen durchspielen, denn es ist ein schönes Spiel Und... Mh, Aua. Da habe ich mich treffen lassen. Da habe ich jetzt nicht gedacht, dass der darüber springt Und... Man kann auch... Aua Läuft nicht so gut. Man kann auch gedrückt halten mit dem, mit dem Schirm. Da bleibt, ich glaube ich, so ein bisschen stuck. <lacht> kann man machen. Und äh, wie gesagt, es gibt kleine Helferchen. Mhm. Obwohl, das speichern wir für gleich auf. Ja, reden wir gleich darüber. So, jetzt haben wir alle Schenchengen gesammelt. Und kriegen dafür ein. Ein water Ja, also dafür sind die da sind nicht wirklich wichtig kann man sammeln wenn man bock hat ich werde es versuchen zu sammeln aber ich habe mich nicht darauf konzentrieren ich glaube es gibt sogar pro level mehr als man braucht so und hier diese tür mit drei ständchen ist das ziel und da gibt es ein kleines minigame um da ganz oben zu kommen schade aber zumindest zweithöchstes erreicht So und damit haben wir dieses level abgeschlossen und können nun weiter zu level 2 so. Und hier gibt es einen neuen Gegner. Der schießt Feuer. Oder der verwandelt sich in so eine Feuerball. Und ich merke gerade, actually möchte ich den haben. So. Erstmal kurz suchen, wo ich die Taste gelegt habe. Aber ja. Yeah, jetzt sind wir selber ein Feuerball. Das ist cool. Es gibt viele verschiedene Fähigkeiten. Ich werde versuchen, alle zu zeigen. Wenn ich nicht alle zeigen sollte, dann sorry, aber. Ich werde mich jetzt nicht darauf konzentrieren dazu zeigen. Ich fand es gerade ein bisschen blöd, dass der Gegner einfach so respawned ist. Oh oh. Okay. Und ich möchte ein bisschen besser sein vom Skill her als beim Kirby's Adventure Let's Play. Da hat mein Skill ein bisschen gesackt, könnte man sagen. So. Ah, und hier sind wir auch schon in so einem Raum. Aufpassen. In so einem kleinen Mini-Boss-Raum. Ah, der geht nach ganz an die Ecke. Ah, das habe ich nicht gewusst. Okay. Ah verdammt, ich wollte ihn damit treffen. Oh! Okay. Oh, das macht richtig viel Damage. Komm her, komm her, komm her. Ja, genau. Und bam. Hör, hast du ihn nicht getroffen? Als ob ihn das nicht getroffen hat. Da kommt er rüber. Bam. Können die Einsammeln, kriegen die Feuerfähigkeit und schalten damit einen kleinen Begleiter frei. Ich glaube, er heißt Rick der hamster und äh, ich kann zwar nicht mehr fliegen aber dafür sind wir umso stärker und sind flink am boden es gibt drei helfer ich glaube es gibt sogar ein bisschen mehr aber auf jeden fall die drei haupthelfer sind halt Rick und äh, kuh und der äh, fisch ich habe vergessen wie die alle heißen äh, werde ich auf jeden fall noch nachschauen bevor ich die nächste folge starte oder bevor ich sie finde und, ähm, ich glaube, das war ziemlich alles, was man sagen muss. das Spiel komplett verstehen kann Oh, ah, verdammt, da hab ich noch getroffen. Was, ich hab' ihn nicht getroffen? Komm her! Okay. Und dieser Ziel. <lacht> Wie süß diese sind. Die sehen so süß aus. Oh, oh, komm schon! Yes! Yeah, wir haben das höchste erreicht. Episch. So und es gibt ein paar kleine Collectibles in dem Spiel. Die man 100% einsammeln muss. Und zwar pro Welt gibt es eine kleine Sache, die man einsammeln muss. Ich werde dazu noch ein bisschen näher eingehen. Sofern wir sie finden. Und äh, ja, jetzt werde ich halt ein bisschen im Let's Play. Kann ich, nicht spielen. ich glaube, das war so ziemlich alles, was gesagt werden muss. Yeah. Ähm... Ah, doch eine Sache, die ich mir noch einfällt, ich sagen könnte. Oh, Maxi-Tomate. Cool. Kann man einsammeln, dann wird man vo vo vollständig geheilt. Ach, verdammt! Genau jetzt habe ich sie natürlich eingesammelt. Passiert. Ja, oder? da. Oder da! So, eine Sache, die ich noch Sachen sagen könnte. Ähm, das heißt Let's wird nicht lange. Unter 10 Folgen. Wenn ich vermuten müsste, ich würde sagen... 5 Das würde hinhauen. So, und jetzt hat man schon die Musik. Und diese Dinger da, ich glaube, das sind die, ich glaube, die heißen Rainbow Drops. Beziehungsweise auf Deutsch die Regenbogentropfen. Die müssen wir uns einsam die müssen wir einsammeln. Und in jeder Welt gibt es einen. Ich viele Wetten es gibt, das werdet ihr noch sehen. Und an den komme ich leider nicht ran. Mir fehlt eine Fähigkeit. Ich werde alle auf jeden Fall noch sammeln. Kann sein, dass ich manche nachholen muss, so wie diesen jetzt hier, weil den kriege ich jetzt leider nicht. Den hole ich dann einfach gleich nach. Gucke ich halt gleich, welche Fähigkeit ich für den brauche. Man sieht ihn da schön glitzern, aber den kann ich dann leider nicht bekommen. Tja. habe ich ja Pech gehabt. Hole ich ihn halt nach. Oh, da unten ist ein Sternchen. Oh, das hole ich mir noch. Ah, ich, ich wusste irgendwie sowas wird passieren. Zack. Alles egal. Was? Der hat mich getroffen? Okay, jetzt fällig ich ein bisschen rum, das ist nicht gut. Man kann leider ja da nicht rennen, das stört mich so ein bisschen. Aber was soll's, schmollen bringt jetzt auch nichts. Ich kann euch auch empfehlen, äh, Köppich-Tominent einzuschauen. Es ist zwar ein bisschen älter, aber lasst euch nicht vom Thumbnail abschrecken. Es ist ein... Gutes Video geworden, auch wenn es ein ganzes halbe Stunde Video ist, wo ich das ganze Spiel durchgespielt habe, in einem Video. Und Kirby's Dreamland, äh, ja nicht Kirby's Dreamland, habe ich gerade erwähnt. Kirby's Adventure habe ich auch kurz vor kurzem gespielt. Na ja, gut, das ist vor kurzem, vom Bisschen halt. Ähm, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und hier ist das hier. Komm schon. Nach ganz oben. Ah, schade. Ich finde es irgendwie voll süß, wie der guckt, der Schon ganz süß. So, und nun haben wir das finale Boss-Level freigeschaltet von Welt 1. Aber bevor wir es machen, hole ich kurz den Rainbow Drop nach. Bis gleich. Ach ja, was ich euch auch noch zeigen möchte. Wenn ich jetzt keine Fähigkeit habe mit Rick, dann sieht das voll süß aus, wie der Saugt. Ich es ganz süß. Wollte ich nur gezeigt haben. Ach ja, und <lacht> wenn er fett ist, wenn er was eingesaugt hat. Mmh. Mmh. <lacht> ja, fand ich nur lustig. Um das Rainbow Drop zu bekommen, müsst ihr in Level 1 oder in Level 2 einen Regenbogenschirm einsammeln mit Rick. Das sieht nämlich so süß aus. Und aufpassen. Oh, Dann können wir hier den Rainbow Drop bekommen. Yeah! Und damit haben wir den Rainbow drop aus Welt 1. Ich glaube, ich kann jetzt auch einfach äh, hier Start und dann Exit machen. Aber müsste nicht das Ziel direkt hier hinten sein. Ich renne mal kurz durch. Dauert ja nicht lange. Kann mich ja hier währenddessen noch ein bisschen heilen. Ob ich schon früh hier bin. Aber egal. Man kann die Level ganz schnell durchmachen, wie ihr sehen könnt. Es sind auch keine schweren Level oder so ist alles einfach. So. Oh yeah. So, jetzt können wir es noch mal versuchen. Und schaffe ich es. Oh. Yeah. Nice. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir Welt 1 komplett durch. Und uns fehlt nur noch der Boss. Wispy Woods. Er ist aber diesmal für Corona schon bereit. Äh, ich glaube, wir haben die falsche Fähigkeit. Ja, das bringt uns nichts. Nutzen wir es einfach gegen ihn. Oder auch nicht. Oh. Die Maske ist ab. Jetzt können wir ihn verletzen. Oh, aufpassen. Der uns mit seinen Wurzeln an. Eigentlich ziemlich coole Taktik. Aufpassen. Pustet uns manchmal an. Zack. Greift ihn schön an. Und das war's. nicht mehr sicher Jetzt schmollt der. Ja, soll er schmollen, wenn uns angreift. <lacht> Wie sich dieser zusammenknuddeln. Yeah! Auf zu Welt 2! Level 2: Big Forest. Und da sehen wir auch schon den zweiten Helfer. Cool. So, und wie ihr sehen könnt. Oh, nein. Welt 2 ist genauso groß. Okay, ich dachte, wir werden ein Level mehr. Okay, stört mich nicht. Alles ah, gut. Oh, diese kleinen Baumgegner und die fliegenden Gegner. Hier sind, ist das ist so die typische Kirby-Welt hier. Kann man runter? Nee, kann man nicht. Das ist immer nur so eine schöne, schöne Detailsache hier. Ja, sieht alles ganz schön aus. Auch wenn alles so mehr oder weniger gerade ein bisschen grün ist, sieht trotzdem schön aus. Oh, die Fähigkeit sollte ich lieber nicht benutzen. sonst komme ich hier nicht durch. Und hier gibt es bestimmt irgendwo ein Ständchen versteckt, oder? Nein? Schade. Lecker. Lecker Vogel. Peter wird das nicht gefallen, aber das ist mir egal. So. können wir wieder Feuer speien. Das gefällt mir schon viel mehr. Das ist eine Fähigkeit, die ich Gerade ein bisschen bevorzuge, wenn ich Rick spielt. Oh. Als ob er es noch getroffen hat. So. Und hier schalten wir jetzt Kuh frei. Uh. Cool. Und mit ihm können wir unendlich fliegen. Gut, kann Kirby so auch, aber. Na, wie sage ich das? Man kann sich viel freier rumbewegen, auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Okay. Oh, ah, verdammt. Nein, gib her, her. Ah, interessant zu wissen, dass Q äh, nicht saugt, so wie Rick. Ich glaube, der Hamster ist Rick, bin ich ziemlich sicher. Mm, stattdessen saugt Kirby hier wieder. Okay, interessant. Oh Gott, aber die Fähigkeit mag ich überhaupt nicht mit Q. Warum ist das so kacke? Dann stürzt sich so nach unten. Schutzflug. <lacht> ist das Ziel, ja. Aber hier ist eine Fähigkeit, die ich sehr gerne hätte. Komm her. Nein! Bitte halt nein. Respawn die Gegner? Das weiß ich selber gar nicht. Das werden wir jetzt herausfinden. Ich gehe ein bisschen weiter weg. An, also es sieht bisher so aus, als wir gegner respawnen. Das heißt, wenn ich hier zurückgehe, sollte dieser Bumerang-Heini wieder dort stehen. Yes! Nice. Oh, das ist cool. Wir schießen so die Federn von ihm raus. Pff, das ist richtig cool. Doch kann er auch gut bouncen. Nein. Aber wir sehen auch schon, das Spiel ist wirklich nicht lang. Wir kommen so schnell voran. So, Welt 2-2. So, hier unten ist ja eine Tür. Gehen wir mal rein. Oh! hier oh, ist ein Drop? Ah, verdammt! Aber wir haben nicht die fassende Fähigkeit. Okay, hier sind so Fünferwürfel. <lacht> so sehen die zumindest aus. Hm, was für eine Fähigkeit kann man gebrauchen? Vielleicht so etwas Spitzes? Hm, aber wir können auch rein. Wir können theoretisch noch rein. Okay, dann halten wir mal Ausschau nach etwas, was spitz aussieht. Und damit meine ich jetzt nicht den da den kann man nicht einsaugen. Glaubt mir, den kann man nicht einsaugen. Du bist wahrscheinlich auch nicht Lösung, obwohl... Obwohl... Vielleicht doch. Na du nicht. Du wirst uns wahrscheinlich weniger helfen. Wo ist denn der? Da ist er. Komm mal her. Weil wir stürmen ja so nach unten. Vielleicht ist das ja die bessere Fähigkeit, die man ja braucht. Nope, okay. Vielleicht kriegt man die Fähigkeit auch erst in Level 3. dieser Welt. Das kann natürlich auch sein. Machen wir erstmal weiter. Na ja, komm, die Fähigkeit mag ich sowieso nicht. Oh Gott, Kirby, pass auf. Jetzt spiel nicht wieder so wie so ein Noob. <lacht> ich hab gesagt, nicht wie ein Noob spielen. Pass auf. Vielleicht gehst du noch down. Das wollen wir nicht. Hier vielleicht ein Stern? Yep. Dachte ich mir. Ah, jetzt können wir aber nicht weiter. Also nicht mehr zurück, meine ich. Okay, dann hole ich die nach. Oh, bei denen nicht saugen. Ach, verdammt, da komme ich doch gar nicht durch. Na, da komme ich nicht durch. Wenn man bei denen saugt, dann... werden die aggressiv. Die explodieren, muss ich mir merken. Oh, uh, das ist... Ah, verdammt. komme ich da ran? <lacht> komm schon! Yeah! Oh! ein Igel? Was gibt's das denn für eine Fähigkeit? Ah, das könnte es sein. So eine Egelfähigkeit könnte sehr gut passen. Das ist auch richtig cool mit Cool. Cool mit Cool. Ich weiß gar nicht, wie viele Fähigkeiten es gibt. Ich vermute mal genauso viele wie in Adventure. Die Musik ist ein bisschen was anderes. Also es ist jetzt nicht so wie in den anderen Teilen aber ist trotzdem sehr schön Vor allem schön retro das gefällt mir sagt jetzt haut er ab, hoffentlich, und wir können hier durch ich hab schon Kuh, ich weiß, du kannst besser springen yes, Schön die volle Heilung yeah. Das freut mich. So, dann holen wir uns direkt nochmal den Rainbow Drop. Der ist ja direkt hier am Anfang Da. Nice. So, wenn ich das Exit mache, ich glaube, dann behalte ich es. Also, machen wir weiter mit Level 3. Wir sind schon recht direkt beim zweiten Boss. Das ist schon mal, zumindest schon mal sehr gut. So. Oh Gott, nicht zu so oft spammen. Weil die Attacken mit den Begleitern haben leider einen großen Delay. Das ist ja halt der Nachteil mit den Begleitern. Dass man lange angreifen muss. Nein! Meine Fähigkeit ist weg. Oh, da oben ist er wieder. Kommt her! Was will ich lieber haben? Ganz ehrlich? Ich glaube, ich möchte sogar lieber Boomerang haben. Komm mal her, du. Yeah! Oder die Federn, die ich rausschieße. <lacht> Sieht zumindest so aus, als würde ich Federn rausschießen. Deshalb sage ich das auch so. Oh, auch was. Oh. Ach komm, das, das war gemein. Das hätte ich nicht sehen können wieder runter springen. Von ganz weit oben. Das fand ich jetzt gemein. Nice. Heilung. I appreciate that. Oh, Bosskampf. Gegen so ein regenschirm -gedöns? Was ist das? Naja, okay, er kann nichts. Außer das. Ah, verdammt. Ah, warum? Oh Gott, warum greift mich das an? Warum, wie er sagt. Oder, ich hab keinen Damage genommen. Ach, verdammt. Okay, aufpassen. Okay, dieser Kampf ist echt kacke mit Q. Nein! Oh! Okay, der Kampf ist echt nicht gut gemacht. Mit Q. Komm, schieß. Nice. Und bam Okay, wir haben ihm Damage gemacht. Das ist schon mal gut. Schieß nochmal, schieß nochmal. Schieß du nochmal? Yes. Dankeschön, mein Freund. Und was gibst du mir für eine Fähigkeit? Ah, ja, gegen schon was, hätte halt gedacht. Oh! Oh, coole Fähigkeit hier. Yeah, ein bisschen im Kreis drehen und nun! Auf zu... Gu Gui? Okay, anscheinend kann man Gui nicht als Begleiter haben. Der gibt uns einfach nur ein bisschen Leben. Auf jeden Fall danke, Gui. <lacht> ja, erst im dritten Teil kann man mit ihm auch wirklich was machen. Im zweiten Teil ist er nur so eine kleine Belohnung. Ich weiß auch nicht, warum die es so gemacht haben. Vielleicht dachten sie sich, ja, wir haben schon so viele neue Begleiter. Keine Ahnung, was weiß ich? Ich arbeite ja nicht bei Nintendo. Nein, das tue ich definitiv nicht. Okay, das ist dieses Igeland, wie ich sehe. Sieht zumindest so aus. Ja, rein da. So, und hier müsste das Ende sein. Habe ich so gehört. Okay, man kann ich unendlich drehen. Einmal einmal die Attacke drücken. Und dann dreht er sich für eine Zeit lang. Und yeah. Oh Gott. jetzt yes. Okay. See. Yeah. So und jetzt extra, weil es die erste Folge ist, machen wir ein bisschen länger und machen sofort den Boss der zweiten Welt. Let's go! Oh, ein kleines Schweinchen. Guten Tag, Schweinchen. Kämpft eigentlich exakt genauso wie dieser eine Boss aus den meisten Kirby-Spielen. Ich hab vergessen, wie die heißen. Diese beiden, die die ganze Zeit diese Blöcke schieben. Ihr wisst schon, wen ich meine, die Kirby gespielt haben. Genauso funktioniert der. Oh Gott. Okay. Da unten ist er. Ach, was, was, was mach ich denn, wenn er da unten ist? Oh, ich spring nach oben manchmal. Cool. Bam. Ich mache ihm sehr wenig Damage, habe ich das Gefühl. Aber ich, vielleicht treffe ich auch nicht genug. Jetzt treffe ich zum Beispiel sehr oft. Nice! Bam! Jetzt kommt der Damage rein. Ah, verdammt, ist unten. Ich greife ich ihn dann unten an? Oh, ich kann nur durch ihn durch? Oder vielleicht kann ich nur durch ihn durch, wenn er... ...verletzt wird? Ja, nur wenn er verletzt wird. Ah, ist aber sehr gut zu wissen. Mehr. Und! Nein, er lebt noch! Wo ist er? Da ist er! Stirb! Dead! Da wird das Wollen gehen, yeah! wie Whiskey Woods. Okay, und nun in der nächsten Folge Sehen wir uns wieder in Welt 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und ich sehe euch dann demnächst wieder. Ciao, ciao.